Hallo, wir sind Erik Boscher und Roland Alton Scheidel von der Faircom Gesellschaft und wir haben eine Netzidee. Wir hosten verschiedene Cloud Services für NGOs, Vereine, Initiativen und Sozialunternehmen. Manche haben mehrere Accounts, manche sind in mehreren Gruppen und die Herausforderung ist, wenn ich in mehreren Gruppen bin und vielleicht auch noch bei mehreren Providern, wie kann ich dann verschiedene Services gleichzeitig nutzen? Genau, zum Beispiel würde es das bedeuten, dass ich ähm, den Kalender und die, äh, den Gruppenchat äh, nutzen kann auf dem gemeinsamen Server, der professionell äh, gemanagt gehostet wird und gleichzeitig kann ich aber für die Gruppe ein OnCloud mit äh, Gigabytes von Fotos, die sich über die Jahre ansammeln, ähm, auch wieder freigeben und dieses OnCloud zu Hause zum Beispiel auf dem Raspberry Pi selber hosten. Oft ist eine, ähm, ein Wunsch, einen gemeinsamen Kalender zu haben, den kann ich dann genauso mit derselben Gruppe einbinden, ohne dass ich wieder neue Accounts vergeben muss. Es gibt ein White Paper, ähm, wo ein Konzept ausgearbeitet ist, eher konservativ, mit LDAP, out 2 Technologie. Was wir auf jeden Fall entwickeln müssen, ist ein Frontend, damit Nutzer ähm, leicht ihre Accounts verwalten können, Gruppen organisieren können, Administratoren von Gruppen einrichten können. Eine mögliche Weiterentwicklung wäre, das mit Blockchain-Technologie umzusetzen. Wir haben eine Umfrage gemacht, viele Rückmeldungen bekommen, was da der Wunsch ist, an einem einfach handhabbaren, sicheren Open-Source-Lösung. Weil Leute wollen umsteigen, sie wollen weg von Google und Co. Wir haben viel im Portfolio, aber diese Single-Sign-On-Geschichte, die müssen wir noch verbessern. Und da würden wir uns über eine finanzielle Unterstützung seitens der nit freuen.